Wir möchten diese Würdigung Leo Trotzkis in deutscher Sprache beginnen, der zweiten Sprache der bolschewistischen AnführerInnen, der wichtigsten Sprache der ersten zwei Internationalen und der ersten Kongresse der dritten Internationalen. Nach der Oktoberrevolution war die Arbeiterinnenklasse in Deutschland die große Hoffnung für Lenin und Trotzki, denn sie hatten verstanden, dass nur die internationale Ausdehnung der Revolution auf Deutschland und auf andere hochindustrialisierte Länder die Oktoberrevolution in Russland retten konnte. Dass äh, diese Revolution aber ausblieben, war äh, ein, ein begünstigender Faktor für die Bürokratisierung der Sowjetunion. Die kommunistischen Parteien in allen Ländern und auch die KPD in Deutschland, äh, wurde, äh, in, in, in ihnen wurden die oppositionellen Kräfte äh, immer wieder hart bekämpft, verfolgt und äh, schließlich äh, eliminiert. Die Stalinisierung der KPD hatte für die Arbeiterinnenklasse in Deutschland verheerende Folgen. Noch wenige Monate vor der Machtübernahme Hitlers 1933 äh, hatten die äh, Arbeiterinnenparteien SPD und KPD die äh, Mehrheit der Arbeiterinnen um sich scharen können. Doch die KPD verhinderte eine Einheitsfront mit der SPD, die damals die größte reformistische äh, Arbeiterinnenpartei der Welt war und in deren Reihen Hunderttausende Arbeiterinnen äh, gewillt waren, sich dem Faschismus entgegenzustellen. Doch die Sozialfaschismusthese der KPD entwaffnete das am besten organisierte Proletariat der Welt praktisch vollständig. Nachdem der Stalinismus also die Machtübernahme des Faschismus ermöglicht hatte, ging er so weit, den Antikapitalismus der kommunistischen Parteien vollständig zu eliminieren. Er gründete Volksfronten mit Teilen der Bourgeoisie, in denen es nun die Arbeiterinnenklasse selbst sein sollte, die die bürgerlichen Eigentumsrechte verteidigt. Nach dem Zweiten Weltkrieg teilte sich der Stalinismus mit dem Imperialismus in der Konferenz von Yalta die Welt auf und verriet die Avantgarde in Ländern wie Griechenland, Italien und anderen. Stattdessen äh, breitete er einen Sozialismus von oben aus und gründete bürokratisch deformierte Arbeiterinnenstaaten im Ostblock und auch hier in Deutschland mit der DDR. Mit diesen sollte der, äh, die friedliche Koexistenz mit dem Kapitalismus besiegelt werden. Der Deutschen Demokratischen Republik Der bürokratisch deformierte Arbeiterinnenstaat DDR wurde nicht auf der Grundlage eines ausgedehnten demokratischen Rätesystems gegründet, sondern als Diktatur einer Partei, die über eine bürokratische Planwirtschaft herrschte. Nichtsdestotrotz ging mit der Gründung der DDR eine Reihe von sozialen Errungenschaften einher, Beginnend natürlich mit der Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmittel und somit der Grundlage der kapitalistischen äh, Produktionsweise. Gegen die bürokratische Politik der äh, Stalinistinnen gab es immer wieder Aufstände der Arbeiterinnen. So zum Beispiel am 17. Juni 1953 in der DDR, 1956 in Ungarn oder 1968 in Prag. Der Stalinismus reagierte auf diese Aufstände von unten, auf diese Bewegungen von unten, mit Panzern und mit Mauern. Was fehlte, war eine organisierte linke Opposition in Form einer revolutionären Partei, die in der Klasse verankert und mit der Strategie ausgestattet gewesen wäre, die Trotzki für den bürokratisierten russischen Arbeiterinnenstaat vorgeschlagen hatte, nämlich die politische Revolution. Das heißt, eine Strategie, um die bürokratische Kaste von der Macht zu entfernen und gleichzeitig die gesellschaftlichen Grundlagen des Staates, in dem die Bourgeoisie enteignet worden war, zu verteidigen, und zu vertiefen. Die äh, Voraussage, die Trotzki getroffen hatte, war, dass entweder eine politische Revolution stattfinden müsse oder eben früher oder später die kapitalistische Restauration erfolgen würde. Und bis heute sind 30 Jahre bürgerliche Restauration in Deutschland auch äh, daran sichtbar, dass es eine Spaltung gibt zwischen Ost- und Westdeutschland, zwischen der ehemaligen DDR und der BRD. Ähm, mit Lohngefälle, mit ähm, schlechteren Lebensbedingungen und ähm, gleichzeitig mit dem Aufstieg heute von äh, neuen rechten Kräften und der Stärkung faschistischer Strukturen äh, als Ausdruck davon, dass die Moral und die Struktur der DDR äh, zerschlagen worden war. Die Wiedervereinigung war eine historische Chance für den deutschen Imperialismus, seine Hegemonie über Europa auszudehnen. Die ostdeutsche äh, Bürokratie wurde entmachtet, nachdem sie die Zerstörung und Deindustrialisierung der DDR selbst mitverwaltet hatte. Die zweite Reihe der ehemaligen DDR-Bürokratinnen ist heute Teil der Linkspartei und setzt mit ihr Privatisierung, Prekarisierung und die Abschiebung von Migrantinnen mit durch. Im Kapitalismus haben sich also die Stalinistinnen in ganz gewöhnliche Reformistinnen verwandelt. Die Erfahrung des Stalinismus an der Macht und der stalinisierten kommunistischen Parteien sorgte dafür, dass im Bewusstsein der Massen eine Gleichsetzung des Stalinismus mit dem Marxismus und dem Sozialismus insgesamt stattfand. Leo Trotsky hatte das wie kein Zweiter verstanden und äh, kämpfte gegen diese Verzerrung, äh, gegen die stalinistische Degeneration und gegen die Geschichtsfälschung, die nur durch die Entwaffnung des revolutionären Proletariats und die Entmachtung äh, ihrer Räte durch die stalinistische Bürokratie überhaupt möglich geworden war. Trotsky Schlussfolgerte, Natürlich ist der Bolschewismus, ist der Stalinismus aus dem Bolschewismus erwachsen, aber nicht logisch erwachsen, sondern dialektisch. Das heißt nicht als revolutionäre Bejahung, sondern als thermidorianische Verneinung. Für Trotzki war der Stalinismus also eine revisionistische Antwort auf den Marxismus der Bolschewiki. Er war, wie er sagte, die Reaktion auf dem gesellschaftlichen Fundament der Revolution mit dem Zusammenbruch des Ostblocks und dem Mauerfall ist die Perspektive des bürokratischen Sozialismus gescheitert. Die kapitalistische Krise heute eröffnet die Möglichkeit für den Wiederaufbau einer wirklichen revolutionären Strategie. Gerade auch in der Jugend in Deutschland, die dem Kapitalismus keinen Dank schuldet und sich mit den Aufständen in anderen Ländern solidarisiert. Oh, unser Sozialismus ist kein Sozialismus nationaler Inseln, kein Sozialismus bürokratischer Privilegien und polizeilicher Diktatur, kein Sozialismus verknöcherter patriarchaler Moral, sondern ein Sozialismus der breitestmöglichen proletarischen Rätedemokratie und der revolutionären Überwindung aller Formen von Ausbeutung und Unterdrückung.